Danke Ihnen, Herr Minder. Aus der Mitte des Rates hat sich jetzt Herr Damian Müller gemeldet. Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, der Bundesrat ist mit seiner Politik gegenüber der sogenannten Risikogruppen grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Allerdings geht er diesen Weg nicht konsequent und vor allem geht er ihn nicht bis zum Ende. Ich halte es eben zwar für richtig, jetzt erst einmal das neue Nachrichtendienstgesetz konsequent anzuwenden, das am 1. September 2017 in Kraft getreten ist und das macht ja auch durchweg Sinn, nüchtern und vorurteilsfrei zu analysieren, wie dieses Gesetz wirkt bzw. ob und welche Schwachstellen immer noch vorhanden sind. Sie wissen, meine Damen und Herren, bei den Ermittlungen gibt es sogenannte ein drei die Vorphase, die Zugriffsphase und die Nachphase. Das ist genau gleich, wie wenn Sie ein Haus bauen, die Planungsphase, die Umsetzungsphase mit dem Bau und dann, wenn Sie am Schluss auch einziehen. Diese Motion handelt aber nur um die Vorphase, also um die Ermittlung. Und bei einer nüchternen Analyse musste ich einfach feststellen, dass der aktuelle Stand nicht ausreicht. Wir müssen mehr Informationen haben, wo sich die Leute aufhalten, die sich als sogenannte Gefährder oder der Bundesrat bezieht oder bezeichnet diese als Risikopersonen. Und wir müssen wissen, wo und mit welchen Personen sie sich treffen. Wir müssen wissen, wie sie kommunizieren. Und natürlich gibt es nie eine Politik, die uns eine totale Sicherheit garantieren könnte. Das wäre der totale Überwachungsstaat, dem mehr zum Opfer fallen würde, als wir an Sicherheit gewinnen könnten. Und dennoch befürworte ich diese Motion. Auch wenn die vorliegende Antwort juristisch gut abgefasst ist, Herr Bundesrat, bleibt sie politisch beurteilt auf der Strecke. Sie trägt der aktuellen Entwicklung bei der Polizei nicht genügend Rechnung. Und es zeigt sich immer mehr, dass der Föderalismus im Bereich Terrorismus und Cyberkriminalität mehr an seine Grenzen kommt. Und genau dies muss uns zu denken geben. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich sehr viel mit der Polizei im Austausch bin. Ich nehme für mich auch in Anspruch, dass ich an der Front mit der Polizei gewesen bin. Und meine Kolleginnen und Kollegen, ich bin erstaunt gewesen, als ich gesehen habe, wie die Polizei mit Gefährden umgehen muss. Und das ist nicht einfach so, dass man das technisch-juristisch jetzt abfassen könnte. Nur ein Frontal-Einsatz zeigt schlussendlich auch, wie die Polizei arbeitet. Und nur dann wird einem bewusst, was hinter den Kulissen wirklich abläuft. Gefährder oder sogenannte Risikogruppen sind in der Schweiz Realität. Sie sind hier und sie haben die Polizei und halten diese auf, auf Trab. Und genau diese Realität müssen wir nicht unter den Teppich kehren. Und ich erachte es also auch als unsere Pflicht, dass wir dieses Problem anpacken. Die Polizei braucht rechtliche Grundlagen und mit dieser Motion bieten wir uns die Möglichkeit zu handeln und nur so kann die Polizei ihre Schwerpunkte schlussendlich auch entsprechend abändern. Sie sehen also, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, es geht nur um die Vorphase bei diesen Ermittlungen und ich bitte Sie wirklich, hier jetzt Hand zu bieten mit dieser Annahme von diesem Antrag zur Motion. Denn so bleiben eben Präventionshaft, so bleiben Observation und somit bleibt eben ein Zeichen gegenüber der Bekämpfung der Gefährder nicht nur ein Lippenbekenntnis. In diesem Sinne bitte ich Sie also, die Motion respektive den Antrag Föhn zu unterstützen. Danke, Herr Müller, und gebe das Wort jetzt Herrn Rieder und dann zum Abschluss.